Heute zeige ich euch ein leckeres Berliner Landbrot. Doch vielleicht ist jetzt die Frage da, warum es Landbrot heißt, wo Berlin doch eine Großstadt ist. Ich verrate es euch in diesem Video. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Guckt euch dieses Landbrot an. Es ist richtig toll geworden und wie es geht zeige ich euch. Wir beginnen mit dem Anstellgut. Ich habe hier so ein bisschen Rest aus dem Kühlschrank, das könnte ich jetzt verwenden, um den Sauerteig herzustellen. Aber ich möchte euch ja auch ein bisschen tiefer in die, ja, in die Sachen vom Sauerteig und vom Hefewasser führen, also zeige ich euch, wie ich das mache. Ich habe hier ein bisschen Mehl, das könnt ihr abwiegen, müsst ihr aber nicht. Ich gebe da jetzt einfach so Pi mal Daumen ein paar Esslöffel rein und dann auch noch ein bisschen Wasser. Diejenigen, die meine Videos schon länger verfolgen, wissen, ich trockne meine He Sauerteige eigentlich immer, mein Hefewasser teilweise auch und ähm, lagere es dann und frische es dann später dann nochmal auf. Aber meistens so eine Roggensauer habe ich immer so ein bisschen im Kühlschrank, weil wir das tatsächlich häufiger benötigen. Und ähm, ich will euch einfach mal zeigen, wie ich da Schritt für Schritt vorgehe. Ich habe da jetzt eigentlich so einigermaßen drei Esslöffel Mehl und drei Esslöffel Wasser hinzugegeben. Das ist Roggenvollkornmehl. Ich nehme gerne Vollkornmehle bei den Sauerteigen. Man könnte auch zum Beispiel Schrot verwenden. Alles andere geht aber auch. Und jetzt seht ihr, da war da einfach noch nicht genügend Feuchtigkeit. Also gebt da einfach noch was hinzu. Es sollte so eine dickflüssige Waffelkonsistenz immer haben. Auch bei Rezepten, wenn ihr etwas backt mit Sauerteig. Wenn ihr merkt, das ist bei euch trockener als im Rezept und ihr braucht vielleicht doch ein bisschen mehr Flüssigkeit, dann gebt da einfach noch was hinzu, das zeige ich euch aber gleich. Jetzt saue ich erstmal hier meine Küche ein. <lacht> so. Ja, ich habe mir dann gedacht, gut, ich habe da schon das Mehl stehen, dann mache ich auch den Rest noch eben rein. Das Tolle ist ja am Sauerteig, wenn ihr etwas nicht braucht und auch vielleicht nicht häufig backt, dann könnt ihr das ganz einfach trocknen und das geht wirklich nebenher. Das heißt, ich habe mir gedacht, komm, ich haue das Glas jetzt voll. So und das, was übrig bleibt, da werde ich das dann einfach ganz dünn auf ein Backpapier streichen. Wie das geht, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Das Video verlinke ich euch oben rechts, wenn ihr mit dem Sauerteig noch nicht so vertraut seid. Außerdem verlinke ich euch nochmal fünf Dinge über Sauerteig, die ihr noch nicht wusstet. Auch das Video oben rechts unter dem i. So. Ich habe das jetzt einigermaßen hier so gemacht. Den Rand mache ich noch ein bisschen sauber, da ist noch ein bisschen getrockneter Sauerteig dran. Besser wäre es, wenn ihr das in ein neues, sauberes Gefäß gebt. Tatsächlich war bei mir die Zeit knapp und ich wusste, dass ich den Sauerteig eh komplett wieder aufbrauchen werde, deswegen war das nicht schlimm. So sieht meine Masse aus. Das decke ich jetzt ganz locker ab. Mir war es dann ein bisschen zu riskant, weil das dann doch ein bisschen viel war. Ich habe es jetzt festgeschraubt, später habe ich das nochmal wieder locker drauf gelegt und lasse es bei Zimmertemperatur stehen. So und wenn der Sauerteig dann aufgegangen ist, dann könnt ihr ihn hier verwenden. Ich hatte ihn zwischenzeitlich wieder in den Kühlschrank gestellt, also der ist bis oben zum Rand, das könnt ihr vielleicht sehen, ähm, ist er richtig schön aufgegangen, also echt herrlich. So und ich habe jetzt hier 200 Gramm Roggenvollkornmehl und gebe dann 20 Gramm von dem Anstellgut hinzu. So, das muss ordentlich abgewogen werden und wie gesagt, den Rest werde ich einfach irgendwie trocknen. Mein nächster Sauerteig, den ich brauche, ist ein Weizensauerteig. Den habe ich schon in Vorbereitung. Da habe ich nämlich den Trockensauer dann wieder reaktiviert. Auch das zeige ich euch dann in diesem Video. So und heute ist eine besondere Premiere. Dies war ja ein Wunsch, aber ich habe es gleich ausgenutzt. Ich habe eine neue Brotbackform. Ich habe eigentlich schon eine gehabt, die war nur für kleine Brote, für 500 Gramm Brote. Das bringt bei uns in der Familie nichts. Jetzt habe ich endlich eins für 750 Gramm bis 1 Kilo Brote und ich freue mich riesig, die heute einzuweihen. So, Wasser dazu, alles schön umrühren. Und jetzt zeige ich euch das nämlich. Ich habe mich an das Rezept gehalten und ihr seht, guckt mal. Also auch für einen Roggensauerteig ist das zu trocken. Nehmt dann einfach noch ein bisschen Wasser hinzu. Arbeitet euch da stückchenweise voran. Der Sauerteig darf ruhig ein bisschen fester sein, also der muss nicht waffelartig sein, ruhig ein bisschen fester. Roggensauerteig ist ja so eine Herausforderung. Ich muss gestehen, ich habe mich viele Jahre immer gesträubt, mit Roggen zu arbeiten. Mittlerweile mag ich Gepäck so gerne. Also ich mochte es auch vorher, aber habe nicht damit gebacken. Und es ist so schön, dieses Brot zu backen, es hat so viel Freude gemacht und im Nachhinein ärgere ich mich. Ich mache ja meistens immer die doppelte Menge. Das habe ich dieses Mal leider nicht gemacht und das ist echt schade, weil das so richtig toll und saftig ist. Und durch diesen hohen Roggenanteil, also es sind 90 Prozent, hält das Brot auch richtig lange frisch. Und ihr könnt es auch gerne auf Vorrat herstellen, ich mache das ja auch bei meinem Paderborner Landbrot so. Das verlinke ich euch oben rechts. Super einfach, ohne Kneten. Ähm, das friere ich dann immer ein, dann habe ich immer Brote da, wenn es mal schnell gehen soll. So, die Konsistenz, die gefällt mir. Das decke ich jetzt ab. Lass es bei Zimmertemperatur stehen, bis sich Bläschen gebildet haben. So circa 12 Stunden lasse ich das dann ruhen. Kann auch 40, 14 Stunden sein, je nachdem wie euer Anstellgut ist. Und hier ist das gute Stück. Mein Brotkorb, ich freue mich schon. Ich verlinke euch, wenn ihr wollt, nochmal unten. So und hier könnt ihr sehen, das Witzige ist manchmal beim Anstellgut bzw. beim Sauerteig. Oben sieht es nach nichts aus und unten haben sich extrem viele Bläschen gebildet. Das finde ich eigentlich immer irgendwie witzig. Fangen wir an den Hauptteig zu machen, auch super einfach. Hier ist das Roggenmehl, auch hier habe ich Vollkornmehl genommen. Das Weizenmehl gebe ich hinzu, auch hier habe ich Vollkornmehl genommen. Ihr könnt auch das normale nehmen. Dann ein bisschen Salz, hier das gute Hefewasser. Das sind 130 Gramm. Ich habe hier mein Brothefewasser benutzt. Wie das funktioniert, zeige ich euch oben rechts unter der Playlist. Noch ein bisschen Wasser hinzu und dann kommt auch schon unser Sauerteig. Ihr seht von den Zutaten sehr simpel und einfach und man kann es wirklich nebenbei machen. Also eben das Anstellgut nebenbei. Also ich arbeite wirklich immer, dass ich morgens und abends so meine Brote mache. So habe ich den Tag über reserviert für Arbeit, Familie und was noch dazugehört. So, das geht einmal alles schön hinein. Zack. Den Löffel mache ich gleich nochmal eben sauber und dann ab in die Küchenmaschine mit dem Knethaken. Circa fünf Minuten und ich möchte mich... Bei meinen Mitgliedern bedanken, die mich hier ganz wunderbar unterstützen. Seit einiger Zeit biete ich das ja an und wenn du Lust hast, mich auch zu unterstützen, damit meine Videos immer besser werden, dann schau mal unter diesem Video, da findest du den Link. So, der Teig hatte jetzt nach dem Kneten noch so ungefähr eine halbe Stunde Zeit sich auszuruhen. Erst dann kommt er auf meine bemehlte Arbeitsfläche. Hier habe ich auch Vollkornmehl genommen. Und jetzt werde ich erstmal hier meine Teigkarte hier rausfriemeln. <lacht> so. Ja, Roggenteige sind halt echt eine klebrige Angelegenheit. Jeder Bäckermeister wird mich jetzt auslachen, wie ich mein Brot rundwirke. Es tut mir leid, aber ich möchte euch die Angst nehmen, auch wenn ihr so dilettantisch hier vorgeht wie ich. Das Backen macht so viel Spaß. Also es ist eine Freude und vor allem dieser Duft von frisch gebackenem Brot im Haus. Fantastisch. So, während ich das Rund wirke, oben seht ihr meine Brotbackform. Die habe ich schon ein bisschen eingemehlt, so und jetzt werde ich das ein bisschen länglich formen. Wie gesagt, ist eine klebrige Angelegenheit. Ich will auch nicht zu viel Mehl verwenden, es soll ja auch nicht unten so aufplatzen. Ihr könnt natürlich auch eine runde Form nehmen, aber ich wollte diese typische längliche Form haben vom Berliner Landbrot. So, nochmal ordentlich oben einmehlen. Damit es auch nicht später klebt, so mit dem Schluss nach oben lege ich das jetzt hinein, mache meine Arbeitsfläche sauber und bedecke es dann mit dem Tuch und lass es noch mal so ein bis zwei Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Guckt mal, es ist schon ein bisschen aufgegangen, das reicht uns völlig. Jetzt heize ich den Backofen vor auf 250 Grad Ober- und Unterhitze, stelle eine Schüssel Wasser hinein und dann ist es Zeit, das Brot zu stürzen. Wenn dir dieses Video gefällt, gib mir einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann siehst du immer weitere tolle neue Videos. So, 10 Minuten bei 250 Grad Ober- und Unterhitze, dann reduziere ich die Hitze auf 180 Grad, nehme die Schüsse Wasser hinaus und lasse es nochmal so für circa 30-40 Minuten in den Ofen und so sieht das fertige Ergebnis aus. Wichtig! Lasst das Brot noch mal mindestens 12 bis 24 Stunden stehen, bevor ihr es anschneidet. Ich habe das jetzt ein bisschen früher machen müssen, aber tatsächlich, ihr kriegt einen schöneren Anschnitt, wenn ihr das später macht. Es ist saftig genug, dass es das aushält und guckt euch dieses Ergebnis an. Ich bin ganz begeistert und ich werde das auf jeden Fall immer mal wieder nachbacken. Und übrigens, es heißt Landbrot, weil es so einen rustikalen Touch hat. Durch das ganze Mehl, was da ist, heißt das Berliner Landbrot, Landbrot, auch wenn es aus der Großstadt kommt. Auf dem Bildschirm seht ihr jetzt noch weitere Videos. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Liebe Grüße, eure Emma.